Was geht ab Leute, sehen ist wieder da, One Piece Kapitel 946 war einfach phänomenal. Der Kampf zwischen Big Mom und Queen kommt nun endlich zu einem Ende. Aber fangen wir doch mal ganz von vorne an. Der Titel des Kapitels ist Queen vs. Olin. Der Kampf zwischen Big Mom und Queen geht weiter und sieht sehr einseitig aus, denn Big Mom schleudert den gigantisch großen Dino umher, als wäre er ein nasses Handtuch. Ich weiß noch nicht ob ich das extrem feiern soll oder es ein bisschen zu übertrieben finde. Klar Big Mom ist ein Yonko und ein etwas anderes Kaliber als die meisten Piraten, aber von einem Kommandanten eines Yonkos erwarte ich schon, dass er wenigstens mal 2 Minuten durchhalten kann gegen einen Yonko. Aber Queen wurde vorgeführt, noch schlimmer als die CDU im Rezo Video. Big Mom schleudert Queen direkt auf das volte an dem Kid und Killer hängen, welche dadurch glücklicherweise befreit werden. Die anderen aus der Kaido-Bande geraten in Panik und wollen Kaido rufen, doch plötzlich bemerken sie, dass die Zelle in der Kabamatsu gefangen war, die Zelle welche ja nicht aufgeschlossen werden darf, zerstört wurde. Vermutlich konnte Kabamatsu fliehen und somit könnte er in den nächsten Kapiteln endlich zu sehen sein. Doch was mich irritiert. Wieso darf diese Zelle unter allen Umständen nicht geöffnet werden? Warum hat der Shogun oder Kaido Kawamatsu nicht schon längst getötet? Wollen sie noch irgendeine Information aus ihm herausholen? Oder ist er sogar so stark, dass Kaido ihn unbedingt in der Bande haben will? Denn wir wissen ja, Kaido rekrutiert gerne mal stärkere Jungs. Auf einmal bemerken die Leute, dass die Teleschnecken am Arsch sind und sie Kaido gar nicht rufen können. Das switcht die Szene plötzlich zu Raizo. Also nicht Riso sondern Raizo, welche durch die Gänge rennt, um die Schlüssel für die Handschellen und so zu holen. Dabei kommen wir dann einen kleinen Flashback zu Gesicht, wo Karibu erklärt, wie die Teleschnecken in Wano denn funktionieren. Es scheint wohl eine Boss-Teleschnecke zu geben, welche die Funksignale der kleinen Handy-Teleschnecken aufnimmt und weiterleitet. So wie es aussieht, hat Karibu die Boss-Teleschnecke verschluckt, deshalb kann man in Wano aktuell nicht über die Teleschnecken kommunizieren. Big Mom findet finally den Topf voll Oshiruko, öffnet ihn und puff, Face of Total Disappointment. Ein wunderschön gezeichneter Anblick, oder? Die Kaido Unterlinge rennen weg, denn sie wissen, was sie erwartet. Nur Ruffy schreit heraus, wie lecker das Oshiruko war. Erschrocken erzählt Hio Ruffy, dass er das wohl besser nicht hätte sagen sollen. Naja, Ruffy dachte, er hätte diesen Satz nur gedacht. Hashtag dumm gelaufen, bro. Big Mom wird pissig und geht direkt auf Ruffy los. Diese hat natürlich panische Angst, denn wenn er und Hio aus dem Ring gekickt werden, gehen ihre Halsketten puff in die Luft. Doch bevor dies passiert, schafft Ruffy es, die Halsketten abzunehmen. Scheinbar war dies eine spezielle Technik, wie Hio vermuten lässt. Könnte es die gleiche Technik gewesen sein, die Rayleigh im Sabo Odi Archipel nutzte, um Kamis Halskette abzunehmen? Doch Rhee hat Ruffy das angestellt. Bei Rayleigh sah man damals gar nichts, außer dass er es sehr schnell abgenommen und weggeworfen hatte. Ruffy jetzt hat mit Rüstungshaki die Halsketten zerstört und diese weggeschmissen. Doch was war nun das Besondere daran? Die Kraft die Ruffy bekommen hat um diese zu vernichten? Oder geht es dabei eher um die verzögerte Explosion der Dinger? Konnte Ruffy die Halsketten so lange aufgrund seines Königshakis aufhalten, dass sie nicht explodierten? Ist dies nun eine stärkere Variante des Königshakis, welche sogar Dinge beeinflusst, ähnlich wie Shanks der mit seinem Königshaki selbst Sachen zerstören kann. Ruffy möchte nun wegrennen, doch Hio bleibt einfach stehen und sagt, nur im Kampf auf Leben und Tod wird man stärker. Ruffy der Hio nicht sterben lassen will, stellt sich vor Big Mom mit Rüstungshaki in den Händen und Ruffy sagt, komm her Yonko. Möchte Hio Ruffy nun testen oder wirklich die Fähigkeit einfach verstärken? Auf jeden Fall ein extrem spannendes Kapitel, möglicherweise lernen wir nächste Woche wieder mehr über Haki. Und mal schauen ob Queen nochmal aufsteht, vielleicht hat er ja noch ein Ass im Ärmel durch seinen Roboarm, der kam ja bisher noch gar nicht zur Benutzung. Oder es ist wirklich nur ein optisches Gimmick. Wie hat euch das Kapitel gefallen? Schreibt doch mal eure Kommentare dazu und wie Ruffy es schaffte die Halsbänder abzunehmen in die Kommentare und vergesst nicht einen Like und ein Abo da lassen. Würde mich auf jeden Fall sehr sehr freuen. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao.